Eins von Leopard Eins. Wenn ihr soweit wärt, könntet ihr schon ablegen und äh, Formationsspitze einnehmen Eins, verstanden, wir legen ab und äh, nehmen Formationsspitze Aber noch nicht in den Fluss einmünden so, äh, Negativ, wir halten am Delta ja. Zocko, du re reißt dich dann hinter dem anderen Schiff ein in der Mitte oder? Wir das? sind mittig, genau. Okay. Wir sind. Hört. Wir sind ja vor Feuerstatus jetzt, wenn wir hier den Fluss lang fahren. Der ist grün. Der ist grün, genau. Seid ihr soweit zum Ablegen? Wir sind bereit, ja. Wir gehen Dann folgt uns einfach. Eins, dann Freigabe einzudringen. Eins, so kommt dann, wir ziehen. Zocko, wir folgen einfach die ganze Zeit dem Schiff, auch wenn die quasi abbiegen um die Inseln rum, einfach ihnen folgen. Abstand? Nach eigenem Ermessen. Fahr mir nicht auf sie drauf. Ja, gut. <lacht> ich weiß nicht, wie sich das Boot handelt, deswegen will ich dir keine Vorgabe machen, die sich dann nicht mit dem verträgt, was das jo. Ding kann. Der meldet mehrere Fischerboote auf Fluss, äh, geht nach, wo ich Check. Ui. Eins hat links an nicht feuer. Nein, nein, nein. An Conway wieder Normalgeschwindigkeit. Langsam durch Nebel, langsam durch Nebel. Vor ein, vor ein, vor ein. Nächste Kehre direkt voraus. Leopard folgt wieder Tiger 1, Tiger 2 geradeaus weiterfahren. Wer ja, von uns guckt nach hinten und kann die da zwei sein? Ja, ich, ich guck nach hinten, ich sehe die sind ab. Dankeschön. Achtung, äh, auf 6 Uhr 2 zweiten zu Ja, hinter dir sind keine Friendlies, halt drauf. Tiger 1 hat uns rausgenommen, damit Tiger 2 aufholen kann. Tiger 2, hat in es Tiger, Tiger 1, 1 ist wieder normal geschnitten. Tiger 2 schon. ist dran. Ja, sehe ich. Tiger 2, dein Ausfall war hoffentlich nicht der Medic. Die Reviewer wandeln. Wenn die Medic-Auswahl haben, kann ich auch kurz am Ende <lacht> Ja. Es war aber nicht der Medic. Okay. Wir die Boote eigentlich nachher noch verlieren. Ne, die werden von eigenen dann später zurückgebracht. Bei LC lassen wir sie. Das wird so sein. Aber <lacht> wo kommt der Rauch her? Welcher Rauch? Welcher Rauch? Ach der? <lacht> Welcher Rauch? Ich sehe nichts wegen dem ganzen Rauch. ja Giga 2 gibt nur noch ordentlich in den Rauch, Da hat noch nicht aufgehört Kehre voraus, Tiger 1 fährt rechts, Tiger 2 fährt links, Leopard verzögert und folgt dann Tiger 2 Tiger 2 entsprechend Leopard überholen Tiger, Tiger 1 okay. meldet mich voraus, Tiger 1 meldet mich voraus Ja, dann nimm... Ach, Hubschrauber, 6 Uhr Hubschrauber. Dann füg dich hinten in die Formation ein, Tiger 1, letztes Chip in der Formation alles klar, dann fortfahren. Und weiter, weiter, weiter, langsam weiter. Und hinten rein flucky. Äh, Zocko. Da wurden Helikopter An die... Ah, ähm, an die AA-Schützen, Helikopter, nord nord -West. Okay, alles was voraus ist, ist gerade alles Militärisch. Davon muss nichts stehen bleiben. Kann alles geplättet werden. Wir folgen einfach dem vorderen Bootstocker. Helikopter Nordost schießt auf uns. Liga 1 von Leopard. Frage Status. Status ist, dass der Fahrer ausgefallen ist. Wir haben den Heavy bekämpft, allerdings war der Fahrer auch der Sani. Wir machen jetzt gerade versorgen Fahren aber setzen Fahrt Fahrzeug. Alles klar, Leopard kommt zu euch. Kehre links in den Flusslauf. Kehre links in den Flusslauf. Ja, Zed. jetzt kommt das Szenario, das du gesagt hast. Du bist sicher, dass du im Wasser seiend aufsetzen kannst auf das andere Boot? Der Zed ist am Boden. Ich bin gerade dran. Romy, wie geht's dir? Einsetzen, jetzt warten wir. Ja, Leopard verstanden. Zur Info, wir sind in eurem Floßarm der C, da hat keinen Puls mehr, ich mach kurz HB. Romy, wie geht's dir? Wer ist denn in der vorderen AA drin? Ja, ich guck gleich mal. Ja, ja ich schau mal kurz. Romy sieht eigentlich grün aus, aber ich glaube der ist nicht auf dem ja. Platz drauf. Ja der steht auf jeden Fall ich Ja, gib auf 12 Uhr, Promi. Noch Links rein. Tiger 2 von Leopard. Tiger 2 von Leopard. An der Kreuzung von wir voraus, Luis. Tiger 1 von Leopard. Fahrt verzögern, um uns aufschließen zu lassen für die letzte Breitseite. Ja. Luis, dann vorne rechts um die Ecke rum, das wird deine letzte Fahrt an dem Hafen vorbei. Jawohl. Tiger 2 von Leopard. Tiger 2. Ja, du bist ja eh hinter uns dran. Wir machen jetzt ähm, aufschließen auf Tiger 1, wenn du uns folgst, und dann die letzte Breitseite am Hafen, um dann durch die Brücke zu fahren. Ja, verstanden, wir folgen euch. Oh. Aufgesessen? Ja, warte. Schauen wir mal, ob du rückwärts kannst. Ja. Aufpassen, Leopard, das ist hier ziemlich seicht. Ja, okay. Soll, soll Tiger 2 über vorne. Üben? Ja, Tiger 2 überholt, <lacht> überholt, überholt. überholt. <lacht> Ja, das ist der perfekte Tab ja, für den Heli. Ich Sauber! von den Taxi mit anschauen. Tiger 1, seid ihr noch fahrtüchtig? Tiger 1, seid ihr fahrtüchtig? Tiger 1, positiv, seid ihr noch fahrtüchtig, setz Fahrt fort nach vorne. Tiger 2 von. Tiger Fahrt? Dann jetzt geradeaus Richtung Norden, weiter unter Brücke durch, dann anlanden bei LC1. Ja, verstanden, unter Brücke durch. Lass hinter dir Platz für zwei weitere Boote, also weit vorne bei LC1 anlegen. Ja, verstanden. Okay, Leute, macht die Magazine leer, geht ordentlich Richtung Hafen. Die 2 die ganze Munition kann raus, wir werden sie nicht mehr benutzen. Und das ist alles nur militärische Infrastruktur, macht alles Platz. Tiger 1 von Leopard. 1 Korrektur 2 von Leopard. Tiger 2 von Leopard. Er hupt denn da die ganze Zeit. Keine Ahnung. Okay. Tiger 2 hört. Absetzen, schwimmen.